Hey Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Hier auf Puppe mit Zucker. Ich habe gerade gesehen, dass ich mir vorhin wirklich nicht aufgefallen, dass wir hier ein Assassinengrab haben. Na du? Ich würde sagen, das schauen wir uns doch mal an. <lacht> Die vier 4, die, vier, die haben sich wirklich gelohnt. Ich habe herausgefunden, es gibt ein DLC für Assassin's Creed 2. Und zwar Sequenz 13 und 14, glaube ich, sind es. Die rausgeschnitten wurden. Also hier kommt von Sequenz 12 auf 15 hoch. Und die zwei muss ich dann noch extra kaufen. Geht vom Preis her, ich habe nur wegen... Weihnachten jetzt gerade keine Möglichkeit, in den Laden zu gehen und die Karte zu holen für Piers. Heißt, ich muss das montags machen dann. Ich wusste in einem kleinen Haus in der Lagune von Venedig auf Sichtweite der schaumgekrönten Wellen des Meeres. Als ich gerade alt genug war, zu laufen, wurde ich Seemann. Zuerst das Schiffjunge, dann das Lassen für den Patron meines Vaters, Messer Marco Polo. Es war ein gutes Leben. Interessant. Viel Geschichte hier, so wie es aussieht. Aber man, so ging das. Oder? Hä, so ging. Kann ich denn sonst hinspringen? Kann ich einfach gerade hochspringen? Nein. Dann ist das wohl nicht der richtige Weg. Oder ich kann hier erst später reinkommen. Das ist auch gut möglich. Ich glaube, ich komme hier erst später rein. Ich glaube, ich weiß sogar wann. wie komme ich hier raus, ne? Gar nicht. Okay. Also muss es doch möglich sein. Der springt nicht hoch genug. Ja, das habe ich gecheckt. Er kommt nicht hoch genug. Ich komme hier auch nicht wieder raus. Fuck. Das habe ich gelesen. Mechanik habe ich verstanden. Aber ich kann keinen Multi-Jump machen, wie zum Beispiel im Prince of Persia. Der kommt nicht hoch genug. Ja, dann lassen wir das noch. Dachte mir noch fast. Wie komme ich jetzt raus, aber ja. Menü. Wahrscheinlich habe ich den Debug-Button gemacht, was ich mich festbug oder so. Also dieses Erinnerung abbrechen halt. Ja gut, dann machen wir weiter, Story. Ich wollte das eigentlich machen, aber dann kommen wir da erst nach Venedig rein. Alright. Dann gehen wir jetzt raus und weiter. Ich weiß nicht mehr, wo wir hin müssen, ehrlich gesagt. Ich habe eine Zeit lang nicht mehr gespielt. Also eine Zeit lang, eine Woche oder so mindestens. Ähm Man hat hier keine fortsetzen Ich glaube, ich habe eine Idee. Also Florenz wahrscheinlich, logischerweise. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, ne? Aber ich glaube, es war im Ostbereich. So, jetzt reisen wir dahin. Ja, aber ein bisschen Reinfall jetzt schon die ersten fünf Minuten. Toll. Die Wachnamenwässer und Schichtwechsel. die Missionen sollten dementsprechend geplant werden. Alles klar, kann ich so gut machen. Ne? Also, ja. Schöner Ladebildschirm, ich weiß. Unglaublich. Ja, aber ich habe es auf jeden Fall im Warenkorb, damit ich es nicht vergesse. Die Steel C kostet 9.50 Franken für mich. Ich glaube, es sind etwa 9 Euro. Ungefähr. Und wir kriegen zwei komplette Stories dazu. Weil die aus irgendeinem Grund gestrichen sind. Und keiner weiß, wieso genau. Also auf dem Wiki steht irgendwas von, die Entwickler hatten keine Zeit, die richtig einzubauen und deswegen wurden sie gestrichen. Was ich ziemlich komisch finde, ehrlich gesagt. Gucken wir mal kurz, was hier nochmal steht. Zusatzinhalte der Sequenz 12 und 13. Sechs neue Erinnerungen sowie eine Sondererinnerung. Und 12 neue Erinnerungen durch das zweite DLC, also nochmal 18 insgesamt. F fügen die fehlenden Sequenzen 12 und 13 hinzu, welche vorhin von den Entwicklern entfernt wurde. Spoiler. Alright. Anscheinend sind die im Remake schon drin. Ich habe das Remake halt nicht. Wüsste doch nicht, ob ich die noch nochmal so spielen würde, ehrlich gesagt. Oh shit, ich bin nicht ja voll verdächtig. Das fällt mir jetzt erst auf. Habe ich meine. Ne, das ist alles wieder an. Wie ich meine äh, Aufmerksamkeit löschen kann, deswegen. Nice, wie ich voll verkacke mit rumspringen. Woo. Ah, da unten ist jemand. Ich habe zwar Kreis gedrückt, aber okay. <lacht> Küste ja, ein bisschen Geld habe ich noch. Ähm, ich hoffe, das passt dann mit der mit meiner Stadt, die ich aufbauen muss. Ah, ich renne gerade irgendwo hin. Ich gucke gar nicht wegen der Story. Ich renne renn jetzt einfach zum Aussichtspunkt, ich Idiot. Ja, wir machen kurz den Aussichtspunkt, dann ziehe ich hier rein. Sorry. Da ist er ja auch schon. Ah, das ist ein Dieb. Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Da war ich schon. Da habe ich schon einen Rätsel aufgelöst. nur ein Wandteppich. Ich dachte, über den Teppich könnte ich vielleicht hoch, aber nee. Ah, der Orangenbaum. Ah, das ist ein Innenhof. Ah, ich weiß jetzt, wo wir sind. Ja, klar. Diesen Schatz wollte ich letztes Mal nehmen, aber konntest nicht. Und da sind wir. So. Nein, komm. Jawohl. Du kannst dich doch da... Hä? Wieso ist davon von abgeprallt? Egal. Die wissen schon, was sie machen da. Perfekt. Flawless. Muss ich hier stehen? Ne. Aber mal, ich muss ja auf die Holzdinger neu, genau. Oh, ich hab ihn das voll vergessen. Ich habe dieses jetzt angewöhnt vom ersten Teil nochmal. Da ja, konnte mir ja überall stehen, Hauptsache auf der Höhe. Hab ich ja nicht Wurfmesser? Ja, zehn Stück. Ihr dürft hier nicht sein. Geht! Jetzt runter hier! Ja, ich ja gut. Junge, tschuldigung. Äh, ja, übrigens wenn ich Schätzen, die werde ich komplett einfach nur, wenn ich gerade dran vorbeilaufe, mache, nicht extra nachjagen. Tut mir, tut mir leid. Auch mal so ist nebenbei. Und dann werde ich mir für die PS4 irgendwann noch einen Speicher holen. Weil wenn ich dann COD weiterspiele und gleichzeitig Assassin's Creed, dann es irgendwann schwer. Mit dem Speicher. Und die PS3 ging voll klar. Ps3 wollte ich gerade sagen. Die PS3 ging voll klar mit dem Speicher aus also irgendeinem Grund. Ähm. Alright. Sah sehr interessant aus, aber wir lassen das einfach mal. Äh, ja, weil.. Bei der PS3 ging das voll klar mit dem Speicher. Die PS4 hat da ein bisschen mehr Probleme, weil ich die 500er habe wieder. Also ich habe hier auch auf der PS3 meine 500 Giga. Aber die PS4 halt auch. Und naja, PS4 verträgt das nicht so. Ich habe da vier Spiele drauf und die ist voll. Ja, ich kaufe die Porträts, weil die mir mehr Geld, mehr Geld geben danach. War mal kurz. Die haben nur Schatz, ich Schätze hier drin. Ich, las, ich raub sie auch nicht mehr aus, keine Sorge. <lacht> ich habe das am Anfang immer gemacht, weil ich es lustig fand, aber naja. Lieber nicht. Braucht Zeit, unnötig. Für die drei Coins, die ich kriege. Also drei Fiori. Ja, ist trotzdem zu teuer, tut mir leid. Kann ich mir gar nicht leisten. Ah, kreis weiter agieren. So. Ich weiß, ich bin einfach cool. Und wir sind da. Auch oh, noch nicht. Ups, 100 Meter. Ich habe die 1 vorne dran falsch gelesen. Das ist Luigi. Also. Ah, Leonardo. Die Deppen jagen. Ah, warte ich muss auf die andere Seite der Mauer, ich Idiot. Ich dachte mal, die großen Ritter haben vielleicht mehr Geld, aber das stimmt gar nicht. Die haben auch nur so 4, 5 dabei. Ist eigentlich voll schade, aber naja. Oh, das war nicht mehr das, was ich machen wollte. Aber egal, jetzt fangen wir gleich damit an. Was war denn das nochmal? Kreis, okay. Ja, genau, Kreis war das, okay. Signore, ich sah, wie Francesco ein Bataillon um den Palazzo della Senoria herumführte. Ich fürchte, er sucht einen anderen Eingang. Ah ja. Bevor es zu spät ist, tut, was ihr könnt. Oh, wir dürfen schon. Uh. Das freut mich. Ach so, wir haben ja okay, die Story geht weiter von die Medici. Ich habe die Folgen heute hochgeladen, die kommen dann. Ich kann ich sogar genau sagen, wann eigentlich? Aber das seht ihr -ja -ja, schon, wenn die Folge hier draußen ist. Aber ich habe jetzt bis zum Ich 5. Januar alles schon geplant Jetzt habe ich den 25. Dezember. Diese Folgen kommen dann noch und Pokémon kommt dann noch. COD habe ich schon fertig. Ah ja, COD kommt noch dazwischen, klar. Auch nicht mehr viel. Doch alles, ich war mal. COD habe ich noch gar nicht hochgeladen, nur rausgelandet. Ja, sechs Folgen COD kommen dazwischen. Assassin's Creed 2 läuft zwischendurch und Pokémon. Aber COD hat nur 6 Folgen, das ist im Grunde mega kurz gegangen. Okay, ich habe jetzt zum ersten Mal eine Stunde statt eine halbe Stunde gemacht pro Folge. Das hat schon viel ausgemacht. Ich muss aufs Dach hoch. Und ja, diese 6 Stunden Spielzeit knapp für World War 2 waren das, was ich halt hatte. Und das war ganz cool, hatte viele coole Elemente drin habe ich voll vergessen. Jetzt wo ich es vorhin fertig gespielt und Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Aber jetzt wo ich darüber nachgedacht habe, das hat ja ganz viele andere Elemente drin. Du schon wieder! Warum bist du nicht tot? Männer, erledigt ihn! Warte mal, also, wir müssen gegen diesen Pisser kämpfen oder was? Oh, ich hasse es, diesen Palazzo zu erklimmen. Wie oft muss ich da noch hoch? Oh, hier geht's ganz einfach. Ups. Da ist übrigens eine Fehler. Ich bin mir sicher, er ist weg. Warum sind wir? Wo zum Versteckt er? Verdammt, ich sehe ihn nicht. Ich könnte Schlägereien anfangen, aber ich warte kurz. Oh. Der Junge hält sich für einen Schwertkampfmeister. Du hast also so Blut geleert. Meine Männer machen kurzen Prozess. Ja, versuch ihn mal. Da ist er ja. Wache! Wache! Keiner wird kommen. Es gibt nur uns. Tja, und die fünf Wachen, die gerade neben uns standen. Lass ab von mir. Bist du dumm? Ach so, der kann das auch. Okay. Nein, nein, nein, nein, nein, komm, komm, komm. Okay, Dieses Sicht ist mühsamer, wenn ich anfokussiert habe. Jetzt werdet ihr von Florenz für eure Taten gerichtet. Es ist vorbei. Alles vorbei. Besser in diesem Leben zufrieden zu sein, als es erst im nächsten Leben anzustreben. Requiescat in pace. Liberta, e libertà Libertà Libertà Francesco oh. sì, sì, sì, sì. Nice. Okay. Äh, nebenbei für Assassin's Creed habe ich kein Intro gefunden, also kein äh, Out-Cut-Scene, Out sowas, was ich machen will. Da gibt es halt keine. Ich mache das auch nur, wenn es gerade passt. Und bei Assassin's Creed 2 habe ich jetzt wirklich nichts Gescheites gefunden. Und nur so ein paar Bilder aneinander schneiden, damit ich was gemacht habe. Ist halt meh. Gameplay geht schlecht, also lasse ich es sein. Und wir müssen dir natürlich in Unterhosen aufhängen, wegen Disrespect und so, ne? Sind ja rebellisch und so. Und jetzt? Was kommt jetzt? Wir sind noch in der Welt. Naja, ah, wollte gerade sagen, ja. Klingt noch nach Personen. Das ist, glaube ich, ein Jahr später. Ah, ich kann... Okay. Ja, hallo. Als ich sechs Jahre alt war, fiel ich in den Arno. Bald sah ich mich nach unten sinken und ins Dunkel. Sicher würde mein Leben bald enden. Stattdessen erwachte ich und hörte das Weinen meiner Mutter. An ihrer Seite stand ein Fremder, völlig nass. Er lächelte mich an. Meine Mutter erklärte, dass er mich gerettet hatte. So begann eine lange, blühende Freundschaft zweier Familien. Eurer und meiner. Verzeiht, dass ich euren Vater und eure Brüder nicht retten konnte. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich glaube, dass Jacopo de Pazzi eine Rolle bei ihrem Tod spielte. Auch beim Angriff auf euch. Ich muss ihn finden. Der Feigling floh, bevor wir ihn festnehmen konnten. Habt ihr irgendwelche Spuren? Nein, sie haben sich gut versteckt. Sie? Jacopo war nicht der einzige Verschwörer, der entkam. Wenn Sie mit Jacopo arbeiten, waren Sie auch an dem Komplott gegen meine Familie beteiligt. Gebt mir Ihren Namen. Antonio Maffei, Erzbischof Francesco Salviati, Stefano da Bagnone und Bernardo Baroncelli. Bene, ich gehe zu meinem Onkel. Er hat Männer im Hinterland stationiert. Wartet, bevor ihr geht... Eine kodex Ich nahm sie aus den Akten von Francesco Di Pazzi, da er sie sicher nicht mehr braucht. Ich habe mich immer für alte Dinge interessiert. Wie euer Vater. Es ist auch bedeutsam für mich. Dann seht sie als ein Geschenk. Möge Gott uns alle schützen. Oh, einer von uns. Was sehe ich dann Templer Ja, sorry, über den muss ich jetzt nicht unbedingt lesen. Jacopo de Pazzi. Ah, okay. Geld. Er war der Kopf der Pazzi-Familie und er führte ihre Bankgeschäfte. Als Geschäftspartner von Lorenzo de' Medici hatte er persönlich nichts gegen ihn. Also heuerte er vier Templer-Attentäter an, um die Sache für ihn zu erledigen. Bernardo di Bandino Baroncelli. Er hasste die Medici wegen des Exils seines Cousins und führte die Bücher im Tagesgeschäft der pazzi bank Und nachts mordete er für die Templer. Baroncelli führte den ersten Streich aus. Stefano de Bagnone, bekannt für seine Grausamkeit. Bagnone wurde in Rom zum Templermörder ausgebildet. Und Bagnone war es, der Lorenzo de' Medici, in den Rücken stach. Antonio Maffei, als Zeuge der Entlassung von Volterra durch die florentinischen Söldner, beschuldigte Maffei Lorenzo. Er trat den Templern bei, um Rache zu finden. Maffei war es, der Lorenzos Kehle durchschnitt. Erzbischof Francesco Salviati. Er war überzeugt, der nächste Erzbischof von Florenz zu werden. Salviati raste, als sich Lorenzo ihm in den Weg stellte. Aber die Templer waren da, um seine Wunden zu heilen. Es war Salviati, der ihre Truppen in die Stadt führte. Interessant. Das sind also unsere Feinde. Ja, wie ich gerade sagen wollte, ich sehe da noch ein Templerkreuz. Ist das ein Templer-Friedhof jetzt? Templer versteckt. Das können wir dann irgendwann ausräuchern, aber wir gehen zuerst der Erinnerung nach. Warte, ich habe ja gerade was gesehen. Müssen wir mal kurz rein. Ah, nur ein Kurierauftrag. Ja, gut. Eine Schlägerei. Ja, passt. Okay, dann nicht. Ich dachte gerade, da wäre was Wichtiges. Wie viel Cash habe ich eigentlich? Zweieinhalb. Nicht genug. Ich habe mir überlegt, ob ich zum Schmied gehen soll oder so. Ich habe den Palazzo Medici auf der Karte markiert. Um volle Synchronität mit Ezio's Leben zu erreichen, solltest du ihn untersuchen. Mache ich jetzt gerade. Ich gehe trotzdem zuerst mal hier hin. Also, ich vermute mal, dass. Na, ah, kostet alles zu viel. Dann reparieren wir nur. Ja, ich werde euch nicht damit quälen, wie ich alles einsammle. Ich werde ein kurzes Mini-Video Mini machen am Ende. Was es mir bringt, wenn ich alles habe, vielleicht. Weil ich würde die Collectibles schon haben, auch für die Erfolge, aber ich weiß nicht, ob das sich das lohnt. Auch für Assassin's Creed 1 noch dann vielleicht. Schon. COD werde ich nicht machen, das ist mühsam. Also nicht zeigen, wenn ich es überhaupt mache noch. Als Maul. Ich bin zu weit weggelaufen. Ja, die mögen nicht, mich nicht mehr, wenn ich sie ausraube halt. Passiert. Wie viel kostet das eigentlich? 500? Ach du teuer ne für das nur 500, äh, 50 Prozent 50% ein mord macht 75 ja klar ich muss dafür jemanden umbringen nochmal aber naja und ich nehme einfach drei plakate aber das ist das mühsamste weil diese plakate überall zu suchen wir haben ein ehrliches geschäft Gott sei Dank, du bist wohl auf. Diese Sache mit den Medici und den Pazzi hast du Francesco deshalb verfolgt. Nicht nur. Ja, nun warum auch immer. Die Stadt ist wieder sicher. Dank dir. Nun sag, was kann ich heute für dich tun? Ah, noch eine Seite. Aha, ein ähnlicher Schlüssel wie beim letzten Mal. Das dauert nicht lange. Interessant. Oh. Ah, ja. Ich verstehe. Ein neuer Klingenentwurf, um Gift zu verabreichen. Kannst du sie bauen? Sieh, es dauert nicht lange. Ich muss nur einen Weg finden, die Klinge auszuhöhlen, ohne etwas zu... Schon gut, Leonardo. Tu einfach, was du tun musst. Fertig. Ich habe die Klinge für den Anfang mit etwas Gift befüllt. Wenn du keins mehr hast, geh einfach zum Arzt. Gift von einem Arzt. In hoher Dosis kann das, was heilt, auch töten. Und widerstehe ich in deiner Schuld, mein Freund. Immer gerne, Ezio. Jederzeit. Wie bei allem eigentlich. Interessant. Wo führt es mich als nächstes hin? Nach Monte Regioni. Okay. Regioni, wie auch immer. Ah, bei ihm ist natürlich direkt ein Quickport. Dann gehen wir da mal hin. So, ich setz mich kurz anders hin. Ich glaube, wir geben jetzt einfach mal die Codex-Zeiten ab, mal schauen, was passiert. Vielleicht kann ich noch ein bisschen Geld holen dann. Mit 3.500 kann ich nämlich die Stadt nicht updaten. Ein spezielles Zeichen? So, ich habe es gerade gelesen und probiert zu verstehen. Ein spezielles Zeichen zeigt die Familiengruft der Auditore an. Ach, das ist die Kiste unten. Ich dachte, ich kann oben Federn reinwerfen. Nein. Auch wenn du jetzt cool bist. Coole Monster. es eine ist. But okay, nice. Yo, zeig mal ein Buch. Ich will mal was wissen hier. Salute, Willst du das Hi. Buch sehen? Also, das quatscht dich ja nicht an. Mir geht's nur noch ums Buch jetzt. <lacht> hier, Sammlungen. Gemälde. Ich bring nur 78. Boah. Bis bald, Ezio. Oh, jetzt ich... Ich wollte noch gucken, Salute, wie viel ich Claudia. Max haben kann. Willst du das Buch sehen? 8000, okay, also nach 4... 4 mal 20, eine Stunde 20. Bald, Komische Ezio. Zeitrechnung trotzdem. Buongiorno. Na, du? Salute, Sollen wir uns die Liste anschauen? Gerne. Was würden wir updaten? Haben wir die Kirche mal rein. Die Kirche ist aber gut. Ich weiß, dass da eine Statue drin ist. Bye-bye. Oh, wow. So, jetzt ist die Stadt geupdatet. Ezio, haha! Komm rein, komm rein! Was bringt uns diese Ehre? Ah ja, ich kann jetzt die. Es geht noch nicht so ganz auf. So. Ah, jetzt da. Dann wahrscheinlich so und du bist die Spitze hier. Das könnte zwar hinkommen. Nein. So muss das. Dann kommt die... Trotzdem so vielleicht. Egal, wir machen das zum Schluss. Nein, ich bin nicht wegen dem hier. Ich wurde von Il Fico aus Florenz geschickt, um mich um unerledigte Dinge zu kümmern. Ich suche nach Jacopo de Pazzi. Ha! Wer tut das nicht? Wir suchen schon seit Tagen. Dann hilft uns vielleicht, was ich bei mir habe. Eine Liste der Mitverschwörer. Einer von denen wird sprechen, bevor er stirbt. Exzellent. Diese Männer haben sicher nicht die Möglichkeit von Jacopo. Dann sind sie auch leichter zu finden. Ich setze sofort meine Speer darauf an. Ich danke euch für die Hilfe, Onkel. Und ich habe noch etwas für euch. Weitere codex seiten Ah, mal sehen, was wir lernen können. Was ist das? Welcher Prophet? Was habt ihr gefunden, Onkel? Nur noch ein Geheimnis. Der Text grob übersetzt bedeutet, nur der Prophet kann sie öffnen. Außerdem gibt es Hinweise auf zwei Edensplitter. Aber die Seiten geben keine Antwort, Neffe. Jedenfalls nicht alleine. Du musst noch mehr finden. Dann müssen wir abwarten, Onkel. Ich habe eine Mission zu erledigen. Wie du willst. Also, wenn du diese Bastarde bezwingen willst, muss ich dir aber noch etwas beibringen. Triff mich auf dem Übungsfeld. Der war jetzt die ganze Zeit komplett überlichtet und plötzlich nicht mehr. Hm? Na gut, Ezio. Du beherrschst Konterangriffe. Aber was, wenn dein Gegner das auch kann? Normalerweise gebe ich Ihnen keine Gelegenheit. Harte Worte bieten wenig Schutz gegen Templerstahl. Dann bitte, Maestro. Bringt mir bei, was ich tun muss. Ausweichen. Filio di Troia. Genießt die Fahrt in die Hölle. Bene, bene. Jetzt noch einmal. Viel besser. Ein letztes Mal noch. Cool. Ja, das ist wirklich cool. Stavolta. tu Madren und Du. Das so. möchte ich noch mal sehen. Sei le Armi servono adulare. Ja. <laughs> Nur noch einmal. was er gesagt hat. Kann kein zu Oh, der Onkel. Cool. Magnifico. Und wieder hast du meine Erwartungen erfüllt. Senor, wir haben Jakobus Männer gefunden und warten auf euren Angriffsbefehl. Sag den Männern, keiner rührt sich, bis sie mit Ezio gesprochen haben. Verstanden? So sei es. Geh Ezio, besuche meine Söldner im Hinterland. Schau, ob Jakobus Lakaien dich zu ihm führen. Aber sei vorsichtig. Sie erwarten dich sicher. Okay. Alles kaufen hier. Ich muss nur 100 haben für den Quick Travel. Aber wo muss ich hin? Habe ich da überhaupt schon eine Möglichkeit, dahin zu kommen? Die Toskana. Die Toskana habe ich im Port, doch. Ich wir mal ins Südtor runter. Einfach mal so, das ist da, wo ich einsteige. Ich hoffe, ich muss nicht zu weit laufen von da. Bei weißen Laken kann eine Akrobatik-Sequenz begonnen, wäre komisch. Ich weiß nicht, was das genau heißt, aber okay. Ja, aber auf jeden Fall geht es storymäßig richtig voran. Hoffe ich. <lacht> Die Ladebildschirms sind halt länger, wenn es neue Maps gibt, aber naja. Ja, äh, ich werde nebenbei dann doch ein paar Sachen machen, halt wie gesagt, aber halt... Nur die Ergebnisse davon zeigen. Wenn ich zum Beispiel alle Rüstungen habe, was es dann gibt, ob ich. Also den Erfolg zu bekommen und so, halt kurz. Es gibt dann ein extra Video am Schluss irgendwann. So drei Minuten schnell. Und so ein Assassin's Creed 2 Collectible erledigt Zeug. Nix Großes. Die Bohnen, die ich halte, Dialoge, die ich eventuell bekomme, deswegen. Vor allem mit ähm, dem Umhang, den ich bekommen kann. So weit draußen. Ah, fuck. Okay, ich würde aber zuerst gerne sehen, wie das Gebiet hier draußen aussieht. Ich nehme mir mal den Aussichtspunkt vor und gehe dann zum anderen rüber. Es gibt zwei Punkte. Drei Missionspunkte. Oh. Vier Missionspunkte. Hä? Ja gut, dann nehmen wir den in der Stadt. Natürlich. Sehr süßes Assassinen-Grab machen. <lacht> Aber ich glaube, dieser Aussichtspunkt wird so viel mehr aufdecken als andere, die viel höher sind. Ja, komm, du schaffst das. Jawoll. Synchro. Ah, ich muss doch noch gucken in dem Ubisoft Play-Konto. Da bin ich eigentlich drin, aber ich gucke das, guck das kurz zwischen den Folgen an. So, das Gebiet muss jetzt soweit eigentlich sichtbar sein. Oh ja, und wie. Alright. Ja, wir wollen das Grab natürlich. Ja, ich weiß auch nicht, ob es sich lohnt, irgendwie alles zu machen. Aber teilweise gibt es halt schon cooles Zeug dazu. Eben die Aussichtspunkte geben was, das weiß ich. Aber ich würde dann eh die Folge, halt alle Collectibles, äh, Aussichtspunkte und dann noch eine extra Folge mit Bonus oder sowas machen. Wahrscheinlich. Lasst mich in Ruhe. Ich klaue euch alles. Das ist das Problem, wenn ich am Anfang halt immer die Stadt so pushe, habe ich nie Geld für irgendwelche Ausrüstung und so. Ich kann damit leben, ist okay. Aber es ist halt einfach. Halt irgendwie traurig. So, hier müsste ein Eingang sein, irgendwo. Wahrscheinlich hier hinten. Ja. Da. Ich will einfach die erledigt haben, die ich kann in der Stadt, weil je früher ich die Rüstung bekomme, desto besser für mich natürlich. Und ich weiß ja nicht, wo das letzte Grab ist, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, wie lange wir dafür spielen müssen, bis wir das kriegen, und das ist das erste letzten Kapitel ist, das letzte Grab. Das wäre natürlich Kacke. Aber ich finde es hier zum Beispiel schon viel cooler, dass man frei herumlaufen kann und an bestimmten Orten eine Mission triggert. Und nicht wie im ersten Teil, wo man halt nur in die Welt kommt mit einer Mission. Aber es macht halt für Abstergo auch Sinn, dass man so begrenzt ist, weil die wollen ja nicht, dass ich frei rumlaufe. Die wollen ja, dass ich was finde. Okay, die Assassinen eigentlich auch. Eigentlich. Ah hier komme ich raus. Okay. Ähm. Achso. Das sind Gegner. Da muss ich aufpassen. Aber wird schon. Ja. Ah. Okay. Ah, ich weiß nicht. Da war ich letztes Mal ewig dran, weil ich es nicht gecheckt habe, wie ich weiterkomme. Weil ich da nicht hochgekommen bin. So schnell, Ochse. Ich geh mal runter, kurz. Also, das ist auch niemandem aufgefallen, garantiert. Mach die mal kurz weg, hier halt. Ist einfacher. So. Jetzt muss ich irgendwie da hochkommen. Und da rein. Nein. Diesen erzwungenen Kameras. Ich hasse es. Ich glaube, jeder hasst die. Es gibt so selten Momente, wo die wirklich Sinn machen. Ich weiß nicht mal wo. Ich habe mir auch schon gedacht, boah, es passt, aber ich weiß nicht mehr wo. So selten. Ja, toll. Ah, ich hasse diese Höhle jetzt schon wieder. Warten, bis die Kamera sich dreht. Kreis drücken, damit er sich vielleicht hält. Ich weiß nicht, ob es deswegen lag. Äh, nicht ging, aber... So. Jetzt mal schauen, wo ich da hinkomme. Ah, ja. Ich glaube, ich habe letztes Mal irgendwas falsch gemacht. Da unten wäre ein Rad. Sollen wir mal gucken, was da ist? Ne. Da müsste ich wieder runter. Komm, geht da. Okay, dann nicht da. Da jetzt? Gehst du jetzt hoch? Nein. Okay. Dummer typ. Da drüben ist was. Aber eigentlich muss ich dahin. Ich guck mal, was da drüben ist, aber... Ha! Gibt es mehr als einen Weg vielleicht? Ein geheimer Bereich entdeckt. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Wirklich. Und es ist nur für Geld. Also ist gut. Kann ich brauchen. Ist ja nicht viel. Okay. Ähm, okay, wenn das der ganze Sinn von diesem Raum war. Naja, dann ist das halt so. Oh, ich glaube, ich weiß, was das für ein Level war. Das war voll mühsam. Die Kirche ging ja voll klar. Aber hier... Das hat halt schon mega Prince of Persia-Vibes. Als Maul. Helikopter, los! Zack, zack! Zu schnell. Ich glaube, die haben ja nicht viel Geld. Ne. seht ihr? Okay, also, wo geht's hin? Das ist zu so schön einladend, um anzufangen. Warten wir kurz, weil die schauen. Fällt aber nicht auf für die Beine und so, ne? Ja, schönes Bild, ich weiß. Idiot. Nein! Ah, oh, fuck my life. Immer wenn man denkt, so, ja, ich kann jetzt in die Richtung rennen, dann macht er irgendwas mit der Kamera oder rennt daneben. Ja, die geheimen Bereiche sind voll useless, wenn die nur für 250 Cash bringen. Naja. Nö. Ich glaube, ich muss auf diesen Vorsprung hier... man sind die dumm würdest du bitte kämpfen dankeschön ja dafür gibst du mir das geld für den Healpot. ist da noch ein secret ja ist es wie komme ich da hoch Mal schauen kurz Nein, nein, nein, du verdammter Spasti. Sorry. Zum Glück kann man einen Kreis maschen, damit er sich irgendwo festhält. Ah, ich glaube, ich sehe es. Ja, okay, dann verreck doch. Meine Fresse, lass mir das im Geheimnis sein. Echt mühsam. Wahrscheinlich müsste ich nicht mal auf diesen dritten Kronleuchter, aber naja. Ist ja egal. Jawohl. Okay, perfekt. Also naja, perfekt. Ich weiß ja nicht. Die Machen machen mir keine Sorgen. Kurz gucken. Nein, nix. Hätte sein können, dass dein Geld liegt. Okay, machen wir es so. Ich komm ja schon rüber, relax. Ah, Idiot. Okay, dann eben dich. Ich Ja, weil du scheiße bist. Dein fucking Ernst! Und ich habe natürlich keine Healpots mehr. Fuck my life. Der hätte da sich festhalten müssen. Das war ein echt scheiß Fall. Der hätte nicht passieren dürfen. Ich hasse diese Inputs. Aber mit diesen Rädern kann ich gar nicht interagieren. Die sind nur Deko. Da wäre ich vorhin umsonst runtergesprungen in dem Fall. Jetzt hatte ich schon Angst, dass der wieder runterfällt, dieser Drecksack. Muss aber dringend zu einem Doktor. Ganz dringend. Boah, diese Forst Kamera. Die war gerade richtig scheiße. <lacht> Na du? Sackgeld für ein bisschen Medizin. Jetzt kann ich's brauchen. Äh, komm ich da? Nein. Da war irgendwas mit diesen Fenstern. Ach so. Ich dachte, da hat das Fenster da links beschienen, Beschieden. Aber in dem Fall nicht. Gut. Macht das keinen Unterschied für mich. Nein. Darüber. Das war nicht die Lösung. Okay. Ich dachte, der hält sich am Roten fest, aber die Kamera hat sich so schräg gedreht und ich konnte nicht weg. Deswegen war der Input echt schwer und er hat es nicht geschafft. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass es nicht der richtige Weg war, auf dieses rote Ding da zu gehen. Ah, war es auch nicht. Okay. Oh, took out! mitnehmen ein bisschen geld kann ich schaden trotzdem ja fall da bitte nicht runter danke das wäre jetzt echt doof so weil diese grabstätte kann danach nicht mehr betreten werden halt das haben wir jetzt 2000 bekommen insgesamt wegen 2750 also, nein, 3x250 plus 1250. So, 2000 insgesamt. Tada. Jetzt komme ich irgendwo random raus. Ah, oben natürlich. Ich bin raufgestiegen. Okay. Also die Spawnpunkte sind teilweise sehr komisch gemacht. Egal. Wir sind auf jeden Fall mitten in der Stadt. Ist mir egal. Tut mir leid für sowas, interessiere ich mich nicht wirklich. Wir sind da. Das heißt, wir können noch einmal kurz dahin gehen. Ah, die hatte ich schon. Warte mal, das habe ich doch letztes Mal nicht geschafft, ne? War das dieser Turm? Ja, das ist dieser Turm, den ich nicht geschafft habe. Okay. Dann löschen wir den mal kurz. Ich gehe kurz zu einem Arzt und dann wenden wir die Folge. Also ich muss wirklich nur noch kurz Medi kaufen. Ähm. So. ja, also danke für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!